Sportjournalismus ist ein ganz, ganz großer, sehr stark wachsender und sich wandelnder Markt. Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Sportjournalisten ist tatsächlich relativ groß. Und ich betone auch vor allen Dingen nach Sportjournalistinnen. Das heißt also, dass äh, gerade mit, dem, äh, mit der Digitalisierung des Sportjournalismus äh, völlig neue Aufgabengebiete entstehen und auch völlig neue Anbieter entstehen. Da sehe ich große Chancen für unser Absolventen. In erster Linie müssen Journalisten neugierig sein, auf Geschichten, auf Themen, natürlich auf den Sport. Aber man muss auch zunehmend technische Kenntnisse und Fertigkeiten mitbringen, das heißt also Video, Crossmediale Geschichten, Visual Storytelling. Man muss schon sehr viel Engagement und Leidenschaft mitbringen. Sportjournalismus ist ein Beruf, der sieben Tage die Woche stattfindet.